So, jetzt Kerstin, das Ausbildungsgeld meines Sohnes wird auch verrechnet. Also das Geld, was er in der Ausbildung bekommt, darf er auch nicht behalten. Er darf nur einen Freibetrag behalten und von diesem Freibetrag müssen dann Ticket, Berufsschulbücher, Material, Handy und so weiter bezahlt werden. Also er hat nichts. 520 brutto und sein Freibetrag sind 184 Euro. Was seine Kosten natürlich nicht deckt. Haben wir gemacht. Sogar, dass er im ersten Monat noch keinen Lohn hatte, aber schon die ganzen Ausgaben und somit sein Konto ins Minus ging. Aber es interessiert die Arge nicht. Wir haben selbst das Bildungspaket beantragt, aber das ist nicht für Azubis gedacht. Somit bekommt er nichts, was schon ein Witz ist. Bildungspaket aber nicht für die Ausbildung. Ihm bleiben im Monat nach seinen eigenen Kosten 40 Euro. Da hat er in der Schulzeit mehr Taschengeld von mir bekommen. Das soll gerecht sein? Das, das soll der Start ins Leben sein für den Mann? den jungen Mann? Ähm, das war gerade eine echte Geschichte. Die haben wir uns nicht ausgedacht. So etwas passiert jeden Tag in diesem Land. Wir möchten das nicht. Und wenn ihr das auch nicht möchtet, dann könnt ihr helfen. Ihr könnt euch informieren. Ihr könnt zuhören, wenn jemand solche Geschichten erzählt. Ihr könnt spenden. Ihr könnt Heartsbreaker werden und Sanktionsfrei dabei unterstützen. Hartz IV den Schrecken zu nehmen und irgendwann sind dann solche Geschichten vielleicht nur noch Fantasie. Das wäre sehr schön. Vielen Dank.